Hallo, ich bin die Barbara. Ich bin heute hier im Festspielhaus mit The Dance We Made von Tim kassen and Friends und wir haben heute die Aufgabe, eine Choreografie von den Geschichten der Teilnehmer des Kultursymposiums zu kreieren. Ich darf euch die Tänzer vorstellen. Ich bin die Fanny. Ich bin der Kirin. Und ich bin die Conny. Let's make dance. Und dann ging es um Sessing kreieren in diesem Workshop mit Fantasiewörtern. Ja. Möbel Sitzmöbel gemacht, ein genau. sitz ja. ja. da hat man sich dann quasi aufsetzen können. Ja. Das, ist cool. das ist Super. Ja. super. Das ist so Mein So? Ja. Perfekt. Das freut halt, mich. Das freut halt. mich. Okay, ja, noch nicht im Gefängnis. Ja, aber nicht im okay. Telefon eingeschert. Oder ihr Heiter. Ja. Ich bin ein aber was ist, wenn man dann einfach irgendwie, es ist, es ist so, es gibt uns einen Halt bei den Füßen, oder? Also vielleicht irgendwas, wo man, ich habe einen Halt. Ist das was? Wenn du gemeinsam einen sicheren Weg gehst, ja. gemeinsam einen Weg um, Wir könnten machen, dass du gerne Skifahrst oder Snowboarden? Ja, beides. Beides? Ah, natürlich, du kannst beides. <lacht> du kannst Snowboarden, du kannst skifahren. Was kannst du noch? Ja, schwimmen. Okay, wo schwimmen? Im, im, Im Schwimmbad ja. Im Meer? Okay, im Meer. Das Meer ist infinite. <lacht> Oder? <lacht> ja. das richtig, ja. Aus dem viel, was wir einfangen wollen, ja. dann aber aus dem eine Form machen. Also dem... Alles einfangen und eine Form machen wollen. Viel Inspiration. Von verschiedenen Seiten und das alles in eine Form packen wollen. Nicht fertig, ja, sondern ist fies. Mittendrin ja, genau. Kaffee. Mittendrin Kaffee? <lacht> <lacht> ja, ich habe schon Okay, also man ist happy auf der einen Seite und dann verzweifeln. Und man macht aber weiter, und holt sich wieder was. wie würdet ihr Feedback darstellen? Mhm. Mhm. Ah, das könnte ich gerade schön sein, jetzt hier bleiben könnte. Weil das sagt, ich... Ah, dass ich von hier... Dass ich von hier dann wirklich einfach die Form verändere. Dieser Sessel kriegt Feedback. Und entscheidet sich, ja, um, drüber nachzudenken. Was könnte ich denn machen? ist das Saugang. Das ist dein Saugang. Ja, ja. Nein, wir wachst nicht. Nein, es ja. Meinten. Meinten. Vielleicht machen wir auch aus dem Alten... ...was Neues. Gut, also Ihnen fehlt das. Ähm, und deine Signature Wave. Sagst du mir nochmal? Wir können die, die Wave für Wäse, die CSD wahrscheinlich schön Okay, dann gehe ich direkt vom Klettern. Vielleicht lass ich das Schwimmen weg. Mhm. gehe ich direkt... Und vielleicht gehen wir wieder da jetzt dass wir dann ein Projekt... Auch, also sprach, ja. es ist nicht fertig, aber dann doch. Soll das heißt unser Projekt jetzt einfach mal Man machen? Äh, das Fenster. Ja. Man lässt los. Zeig, zeig und vorzulaufen. Ja. Man <lacht> lässt <lacht> <los>. <lacht> man Wenn es fertig ist, aber für Zeit ist man mehr. Ja, Ja? Dann ja. lass es. <lacht> Hallo, ich bin die Fanny und ich habe heute mit Magda und Patricia über den Fokus gesprochen. Und ich bin der Kirin und ich habe heute mit der Karin und mit der Martina gesprochen. Und die haben mir erzählt, wie kreativ sie beim Workshop Sessin kreiert haben. Und ich bin die Barbara und ich habe mich mit Margarete und Gudrun darüber unterhalten, wie es ist, wenn man Fremde Menschen, die man nicht kennt, umarmen lässt. Hallo, und ich bin die Conny. Ich habe heute mit Flo und Theresa über das Netzwerken gesprochen. Ich außerdem mit Stephanie, Isabel und Eva gesprochen, darüber wie es ist, Ich, ich noch mit in einem Raum Lukas, gehalten mit Bettina und mit Daniel gesprochen. Und die haben mir erzählt, dass wenn sie ein Kunstwerk machen würden, dann wäre das ein reiner Mikroplastikmüllsee. Und ich habe außerdem noch mit Ottmar darüber gesprochen, was denn so ein brasilianischer Tanzvogel alles machen würde. Und ich habe mich mit Agnes über ihr ideales Jahr 2023 unterhalten.